So, jetzt ist 9.35 Uhr. Ich begrüße den Stefan blumenrad und er sein Vortrag geht über den Nordisch äh, Süßwasseratlas. Ähm, er weiß selbst am besten, um was es geht, also lassen wir ihn starten. Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, unsere Arbeit am Nordischen Süßwasseratlas hier präsentieren zu können. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Blumentrath. Ich bin Landschaftsplaner von der Ausbildung her. Das heißt, der Vortrag jetzt wird in erster Linie ein Erfahrungsbericht aus der Anwendung sein und weniger entwicklungsorientiert. Ich arbeite derzeit am norwegischen Institut für Naturforschung. Das hat ungefähr 52 Mitarbeiter in, verteilt über ganz Norwegen in sechs Abteilungen. und ist stolz darauf, Norwegens führendes Institut für angewandte Ökologie zu sein, das heißt, ich arbeite sehr viel mit Biologen zusammen. Ähm, wir haben ein relativ breites Spektrum an Projekten, in denen auch gießbezogene ähm, Anwendungen verwendet werden. Ähm, was man vielleicht noch für den kommenden Vortrag mitnehmen sollte, ist, dass ähm, wir historisch gesehen ein reiner Windows-Laden sind, um, und jetzt sozusagen im übergang begriffen sind mehr und mehr um, open source projekte einzusetzen um, und da hat eben halt auch die nutzung des oder der aufbau des nordischen Fischatlases oder süßwasseratlases beigeholfen der anlass so einen atlas zu entwickeln um, war ein Projekt oder ist ein Projekt, an dem wir im Augenblick arbeiten, zu invasiven Fischarten. Äh, invasive Fischarten für die Geotechniker hier ähm, vereinfacht dargestellt, das sind also Fische, die an Orten auftauchen, wo sie vorher nicht waren und da Schaden anrichten. Ähm, und äh, Ziel dieses Inva-Fisch-Projektes ist es sozusagen, der Verwaltung zu helfen, ähm, die Ausbreitung von invasiven Fischarten, gut monitoren zu können und ähm, ja, kosteneffiziente ähm, Maßnahmen zu finden. Der Fokus des, des Projektes liegt auf Fisch, Fischen in Seen. Ähm, das Ganze ist dann natürlich sehr orientiert an der Wasserrahmenrichtlinie, das heißt die ganze Datenverwaltung orientiert sich an Wassereinzugsgebieten und nicht an Landesgrenzen. Ähm, weil das für sozusagen die Ausbreitung der Fischarten keine Rolle spielt, ob sie nun in Norwegen, Schweden oder, oder Finnland sich gerade befinden. Ähm, und das ganze Projekt hat halt dann eben auch einen grenzüberschreitenden Ansatz. Deswegen sind auch Forschungsinstitute aus Norwegen, Schweden, Finnland mit ähm, an der Arbeit beteiligt. Wenn wir dann nun kosteneffiziente Maßnahmen zum Überwachen und äh, Management von invasiven Fischarten entwickeln wollen, dann müssen wir erstmal wissen, wie können sich die Fische überhaupt ausbreiten? Wo, wo können sich die Fische etablieren, die in neue Gebiete vordringen? Ähm, und welchen Effekt hat das sozusagen auf die Zusammensetzung der Arten in den Gewässern? Das heißt, ähm, wir wollen wissen, und sagen, was, ist, was passiert eigentlich in den Seen am Ende, wenn eine Fischart neu hinzukommt? Ähm, welche Auswirkungen hat das biologisch gesehen? Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Art in einem See neu auftaucht, um dann sozusagen das Risiko abschätzen zu können und der Verwaltung damit helfen zu können. Das heißt, wir müssen aber auch wissen, wo sind die Fische im Augenblick, wo sind sie eigentlich, wo haben sie ihr natürliches Verbreitungsgebiet. Wenn wir wissen wollen, wo sich Fische ansiedeln können oder welche Effekte die Einführung neuer Fischarten auf die Fischfauna hat, müssen wir auch verschiedene biogeografische und physische Faktoren kennen um sagen zu können, ist es wahrscheinlich, dass ich diese Fischart hier etablieren kann oder nicht. Und dann ist natürlich immer der menschliche Faktor, gerade bei Fischen eine sehr, äh, ein sehr wesentlicher Faktor, Angler, die Köderfische mitnehmen oder alles sowas. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie, wie, also welche Entwicklungen können wir erwarten. Das sind sozusagen die Verwaltungsfragen, die sozusagen im Hintergrund äh, stehen, der für die Anwendung halt relativ relevant ist. Ähm, als das Projekt dann gestartet hat, eigentlich schon bevor das Projekt losging, haben wir dann schlichtweg damit angefangen, alle Daten, die wir haben, auf einem Linux-Server zu sammeln. Ähm, das heißt, wir haben für die, für die da eigentliche Datenverwendung, setzen, Verwaltung oder Speicherung, setzen wir in erster Linie PostGIS ein, ähm, wo wir dann alle Daten versuchen zusammenzubringen. Ähm, dann haben wir als Möglichkeit, Daten einzugeben, äh, vor allem auf QGIS gesetzt. Ähm, QGIS-Server auch nachher die Daten, die wir sozusagen dann in den Server eingeben, dass die dann relativ komfortabel und einfach den Leuten zur Verfügung gestellt werden können mit Hilfe von QGIS-Server. Äh, Lismap, meine Kollegen, die wie gesagt in erster Linie Biologen sind, äh, nutzen sehr gerne R und äh, dann auch für die Animation oder, oder Darstellung der, der, der Daten nutzen sie dann Shiny, was so, eine, so ein R-Web-Framework ist, ähm, sodass die Daten dann über den Webbrowser eingesehen werden können. Ähm, wesentlicher sozusagen für die Anwendung im Forschungsbereich ist, aber dass halt die Forscher auch ihre Werkzeuge, die sie im Alltag kennen, also QGIS, R, äh, Python, ähm, nutzen können, um die Daten aus der Datenbank rauszuholen, prozessieren zu können und dann auch gegebenenfalls wieder zurückspielen zu können. Und eine andere wesentliche Komponente dabei ist allerdings auch, dass wir den Nutzern die Möglichkeiten geben können, sozusagen die Daten direkt auf dem Server zu prozessieren. Also früher ist es oder der Standardansatz ist, dass jeder Forscher mit seinem Laptop sitzt und seine eigenen Daten auf seinem Rechner hat und prozessiert und an seinen äh, Artikeln arbeitet und ähm, das ist halt ähm, aus vielerlei Hinsicht nicht unbedingt optimal und in manchen Bereichen, das also werden wir nachher noch, ich, nachher noch darauf zurückkommen, einfach auch notwendig, äh, Sachen auf dem Server zu prozessieren. Um aber dann Forscher dazu zu bringen, Daten in so eine Datenbanklösung ähm, einspielen zu können und hier haben wir wie gesagt Daten, die aus verschiedenen Ländern kommen, also aus Finnland aus ähm, Schweden und Norwegen ähm, und von diversen Forschern eingesammelt wurden, die alle unterschiedliche äh, ähm, sozusagen Absichten hatten mit den Daten, die alle unterschiedlich strukturiert sind, die alle äh, ja, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, wenn wir die alle in ein Datenbanksystem reinkriegen wollen, dann müssen wir schlichtweg auf, auf Standard setzen. Ähm, und hier gibt es halt ähm, international gesehen ein Standard, der für solche Arten von wir, Daten zum Vorkommen von, von Arten ähm, genutzt wird. Das ist der Darwin Core Standard. Ich weiß nicht, ob jemand hier davon schon mal gehört hat. Der, der beschreibt halt, wie Daten aufgebaut äh, sein sollen, ähm, auch welche Metadaten zu einem äh, Datensatz erhoben werden sollen, gibt kontrolliertes Vokabular vor, ist allerdings relativ komplex. Also man kann hier an der Folie sehen, also es gibt halt immer einen Ort, an dem eine Fischart gefunden worden ist und dann soll dazu aber auch noch eine ganze Reihe an Eigenschaften äh, gespeichert werden, die den Ort beschreiben. Äh, die Art und Weise, wie das Vorkommen der Fischarten erhoben worden ist, also hat man geangelt, Netze ausgelegt, ähm, diverse andere Maßnahmen, also da werden halt sozusagen auch ähm, zu der Art und Weise der, der Beobachtung Metadaten hinterlegt und dann Arten, also Metadaten und, und Daten zum, zum jeweiligen Vorkommen der einzelnen Arten. Ähm, der Vorteil der Nutzung dieses Standards ist, ist, dass die Daten nachher dann ähm, nicht nur alle zusammengeführt werden können ähm, in einer strukturierten Art und Weise, sondern halt auch. Weiter verbreitet werden können im sogenannten Global Biodiversity Information Facility. Das ist halt so eine weltweite Datenbank ähm, zur Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten, äh, die mehrere Millionen ähm, Zeilen hat. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Forscher in erster Linie es gewohnt sind, mit ihren Excel-Tabellen zu sitzen und zu arbeiten und volle Kontrolle über Daten zu haben. Und wenn sie jetzt diesen Darwin-Core-Standard nutzen sollen, dann erstmal sagen: Oh Gott, das ist ja furchtbar komplex, alles viel zu kompliziert. Wir hatten ursprünglich den Plan, sozusagen die QGIS-internen Werkzeuge zu nutzen, weil QGIS ja ähm, eine sehr gute Anbindung an PostgreSQL und Postgis hat und da eine ganze Reihe wirklich hervorragender Funktionen zur Verfügung stellt. Aber ähm, die Rückmeldung, die wir von den Forschern bekommen haben, also das ist noch immer viel zu kompliziert, äh, sodass wir dann ähm, ein Plugin entwickelt haben, das ähm, diesen Darwin Core Standard, also die, die Erfassung von Daten im Darwin Core Standard, ähm, erleichtern soll, also dass man viele Sachen eben das. Was schon Schwierigkeiten gemacht hat für speziell die erfahreneren Forscher, war zum Beispiel sich an das Konzept mit verschiedenen Layern im GIS einzugewöhnen und äh, Sachen in den Edit Mode zu setzen und zu speichern hinterher, so dass äh, das können relativ banale Sachen sein. Also wenn man die Leute dazu bekommen will, da mitzumachen, dann muss es so simpel wie möglich sein und ähm, deswegen haben wir uns dann hingesetzt und da äh, ein Plugin zu entwickeln. Wenn wir allerdings auch die breite Öffentlichkeit einbinden wollen in, die, in das Einsammeln von Daten und hier sind halt Angler äh, zum Beispiel äh, mögliche Kundschaft, ähm, dann muss es eben noch einfacher gehen ähm, und da haben wir dann ein bisschen experimentiert mit Lismap, also basierend auf QGIS-Server ist es halt relativ einfach, ähm, auch Laien die Möglichkeit zu geben, erstmal zu sagen, ich habe hier die Art gefunden, das sind natürlich dann Daten, die jetzt, sage ich mal, wissenschaftlich nicht unbedingt ähm, unmittelbar glaubwürdig sein müssen, das heißt, die müssten dann äh, in der späteren Anwendung auch noch geprüft werden, aber so hat man auf jeden Fall eine Möglichkeit, relativ einfach ähm, auch öffentlichkeitswirksame Datenerfassungen zu machen wie gesagt, das eine ist sozusagen, dass man es simpel macht für die Leute, dass sie für die Forscher, dass sie sozusagen ihre Daten in so eine Datenbank einspeisen und das andere ist aber auch, dass sie da einen Nutzen von haben müssen ähm, und dass es deren Arbeitsabläufe erleichtert. Und ähm, die Daten nur in die Datenbank zu bekommen, damit andere damit was machen können, ist halt relativ uninteressant. Ähm, also war dann der nächste Schritt, wenn die Forscher ihre Daten in die Datenbank einspeisen, muss es auch... Ähm, einfach und schnell für Sie sein, damit zum Beispiel äh, Verbreitungskarten zu erstellen oder m, Karten über die Arten, die Sie in Ihren Projekten gesammelt haben, dann darzustellen. Dafür haben wir dann zwei andere QGIS-Plugins entwickelt. Das eine ist noch nicht ganz, noch nicht ganz realisiert. Ähm, das eine auf der linken Seite ist halt dieses zur Visualisierung der Daten, die im Darwin-Core-Standard hinterlegt worden sind. Da können die Leute dann sagen, ich will halt diese Arten äh, rausholen aus der Datenbank und ich möchte sie visualisieren, dass ähm, man un unterscheiden kann, welche Arten sind eingeführte Arten, welche sind natürliche Vorkommen zum Beispiel, so dass sie dann eine ganze Reihe von Layern auf einmal bekommen, für jede Art ein Layer. Ähm, und dann haben wir ein zweites Plugin, äh, am zweiten Plugin gearbeitet, mit dem man dann diese Gruppe von Layern jeweils in individuelle ähm, Bilddateien zum Beispiel ähm, abspeichern kann, sodass man mit wenigen Klicks ähm, aus der Datenbank die Daten rausholt und äh, da Verbreitungskarten erstellen kann, die die Kollegen dann in ihren Berichten an die ähm, Wasserverwaltung zum Beispiel äh, packen können. Aber das eigentliche Bonbon ähm, bei dieser Datenbanklösung oder bei, dem, bei der Serverbasierten Prozessierung in diesem nordischen Frischwasser- äh, äh, Süßwasseratlas ist eigentlich, dass wir dann, wenn die Daten, also wenn die Daten zu dem Vorkommen von Fischarten in die Datenbank eingespeichert werden, dass sie dann automatisch auch mit Hintergrunddaten kombiniert werden können, weil das ist was, worauf die Kollegen halt auch immer relativ viel Zeit verwendet haben. Und hier haben wir halt die Daten aus Norwegen, Schweden und Finnland gesammelt, das sind ungefähr 1,5 Millionen Seen. Ähm, dann haben wir für ähm, die größten der Seen erstmal individuelle Wassereinzugsgebiete für jeden einzelnen See berechnet, ähm, die Verbindung zwischen den Seen, also wie, wie steil ist es ähm, durchs Fließgewässer sozusagen von A nach B zu kommen, ähm, auch eine ganze Reihe an Umweltdaten hinterlegt, wie nah ist die nächste Straße, das heißt wie weit ist es für Fischer dahin zu gehen und eventuell einen Eimer mit Fischen dabei zu haben. Ähm, was halt sozusagen die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, ob Fische irgendwo neu eingeführt werden oder nicht, ähm, für die, um die Lebensbedingungen zu charakterisieren, halt äh, Geländemodell, Anzahl, äh, Bevölkerung und so weiter, auch die Verwaltungseinheiten, dass man sozusagen alle diese Daten dann automatisch, wenn man die Daten erst einmal in die Datenbank bringt, also die, die, das Vorkommen von Fischen, dass man das dann automatisch gleich seinen Daten zugeordnet bekommt und eine der Sachen, die sozusagen meine Windows und äh, proprietären Kollegen ähm, am meisten von freien und offenen Daten überzeugt haben, war eben diese Berechnung der Wassereinzugsgebiete für die individuellen Seen, ähm, da haben sie mit ihren Lizenzsoftware äh, da ein halbes oder mehrere Monate dran gesessen und versucht was rauszubekommen und äh, es hat immer irgendwelche Fehlermeldungen gegeben, einfach weil das Geländemodell, das ähm, diesen Bereich deckt, hat ungefähr 150.000 mal 140.000 Pixel, ähm, ist etwa 27 Gigabyte komprimiert ähm, und da ist halt äh, das proprietäre GIS immer abgeschmiert. Ähm, und dann sind sie halt zu mir gekommen und gesagt, du brauchst doch, du nutzt doch solche freien Sachen, kannst du nicht mal probieren. Ähm, das haben wir dann mit GRASGIS gemacht. Äh, hat ungefähr eine Woche gedauert, bis es fertig war, aber meine Arbeitszeit dafür war vielleicht eine halbe Stunde, dieses Kommando abzusetzen und die Daten sozusagen reinzuladen im Vorfeld, was dann doch sehr dazu beigetragen hat, die Kollegen von, also denen die Augen zu öffnen für alternative, alternative Ansätze. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir halt eben zu diesen Wassereinzugsgebieten auch jeweils Statistiken erstellt haben. Was für Landnutzung, ähm, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche ist zum Beispiel in den Wassereinzugsgebieten, äh, Gletscher, Seen, andere Seen, also diverse ähm, Parameter, auch Klima, um sozusagen abschätzen zu können, inwiefern die Seen geeignete Lebensräume für verschiedene ähm, Fischarten darstellen können. Und das wird dann, wie gesagt, alles wieder in die, die PostGIS-Datenbank äh, gespeichert. Ein anderer Ansatz war, wie gesagt, dass wir ähm, die Ausbreitung, der, also die, die, St die Steigung zwischen den Seen berechnet haben. Dann ist halt mein, einer meiner Biologenkollegen hingegangen und hat geguckt, okay, wenn wir wissen, wo die Fischarten vorkommen und wo sie nicht vorkommen, dann können wir berechnen, ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass ähm, die Fische bestimmte Steigungen ähm, überwinden können. Man sieht das hier auf der linken Seite, äh, Beispiel für Hechte. Hechte sind Sprinter, das zeigt uns dieser, diese, diese Abbildung, also bei einer bestimmten Steigung und vor allem die Durchschnittssteigung ist hier ausschlaggebend dafür, was Hechte überwinden können und dieses Modell, das dann halt die Biologen entwickeln können wir dann ähm, relativ einfach in eine, äh, eine QGIS-Action ähm, äh, überführen, ähm, die sozusagen die Datenbanken abfragt, das macht es dann relativ einfach, dass man mit einem Klick sich sozusagen ausgeben lassen kann. Wenn ich jetzt in dem gelben See eine Art neu finde, wo muss ich damit rechnen, dass ich die Art äh, dann auf Sicht, äh, sich hin ausbreiten kann. Also was sind die zugänglichen Seen für Hechte ähm, oder wenn ich einen neuen, einen, einen neuen Hecht in dem gelben See finde, wo muss ich damit rechnen, dass ich ihn in Zukunft auch noch finde. Also um sozusagen abschätzen zu können, wo es denn hingehen kann. Damit kann man dann weitergehen und sagen, jetzt wissen wir, wo die Hechte heutzutage zu finden sind. Hier sind nicht natürlich vorkommend in der Region um Trondheim. Ähm, und wenn wir wissen, wohin sie sich ausbreiten können, können wir. Auf, das sieht man dann auf der rechten Seite auf der Karte. Ähm, da, das ist sozusagen dann die ähm, Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass sich die, die Fischarten dort weiter ausbreiten können. Ähm, und dann im nächsten Schritt zu sehen, welche Effekte hat denn das, wenn sich die Fischarten in der Art ausbreiten, und in dem Fall ist das norwegische Beschriftung, tut mir leid. Mhm. Ähm, die, wenn, wenn die Hechte in neue Gewässer vordringen, führt es halt dazu, dass zum Beispiel Bestand von Forellen rückläufig ist. Ähm, Im Augenblick sind wir jetzt damit beschäftigt, äh, Lösungen aufzusetzen mit äh, mit Lismap, um sozusagen unsere Forschungsergebnisse dann fortlaufend mit, mit der Umweltverwaltung ähm, oder an die Umweltverwaltung weitergeben zu können. Also, wir haben eine lokale äh, Fallstudie, ähm, wo wir Zusammenarbeit haben mit, so einer, mit einem Regierungsbezirk, die sozusagen sehr interessiert sind äh, an, den, an den Forschungsergebnissen und dann macht es uns das mit, dem, mit der Serverlösung halt relativ einfach und dann über QGIS und Lismap einfach die. Sozusagen immer neuen Forschungsergebnisse da ähm, in Webkarten einzuspeichern, dass die dann fortlaufend sehen können, wie sich unser Projekt weiterentwickelt und ähm, uns Rückmeldungen geben können, was sozusagen für die verwaltungsmäßig besonders interessant sind. Ähm, ja, die, was wir daraus gelernt haben bislang ist halt, dass es halt sehr, sehr wichtig ist dass für die Anwender, speziell wenn es Biologen oder weniger GIS-orientierte Leute sind, das, es muss halt so simpel wie möglich sein, um die Leute dazu zu bekommen mitzumachen. Was auch sehr nützlich war, war, dass wir auf der einen Seite zumindest zeitweise sehr erfahrene Entwickler hatten und wir haben halt, wie gesagt, die weniger GIS-orientierten Nutzer auf, dem, auf der anderen Seite, aber dass man auch Leute hat, die dazwischen sozusagen sitzen und überdurchschnittlich interessierte GIS-Nutzer sind, die sozusagen die äh, Möglichkeiten äh, vermitteln können. Die Tats also um dann aber Forscher dazu zu bekommen, diese eine solche Datenbanklösung auch intensiv zu nutzen, ist halt vor allem, da geht es vor allem darüber, sozusagen ihnen den, die Vorteile ähm, der, der serverbasierten Lösungen näher zu bringen, also die, über die Vorteile zu gehen. Und ähm, <lacht> da ist es halt aus unserer Sicht so, dass dieser Ansatz, die Daten in so einer PostgIS-Datenbank zu speichern und zu kombinieren, ähm, die Forschungsarbeit effizienter macht, ähm, dass es auch leichter macht, die Daten nachzunutzen ähm, oder halt eben, dass die neuen Erkenntnisse, die wir wissenschaftlich äh, ermittelt haben sozusagen, ähm, dann an die Verwaltung oder die Öffentlichkeit weiterzubringen. Ähm, hilft auch, um sozusagen Synergien zwischen Projekten zu generieren, also das ist jetzt nicht nur das InvaFish-Projekt, das an Art, dieser Art von Daten interessiert ist. Ähm, hätte uns eine ganze Menge Zeit gespart, wenn die Daten international etwas mehr harmonisiert wären Und gerade was jetzt zum Beispiel die Steigungsberechnung im Fließgewässer angeht, ist es halt schon ein großes Problem, dass wir sehr heterogene Geländedaten haben, sodass ähm, da 7% Steigung in dem einen Geländemodell, was ganz anderes sind, als also in einem 50 Meter Geländemodell, was ganz anderes sind als 7% Steigung in einem LIDA-basierten Geländemodell. Ähm, aber die wesentlichen Vorteile der freien Lösung aus unserer Sicht ist hier, vor allem die Performance, also wie mit dem Beispiel der Einzugsgebietsberechnung, das ist halt einfach unschlagbar gewesen, ähm, auch sehr nützlich, dass wir sozusagen für jede Funktion, die wir nutzen möchten, da äh, jeweils das ideale, die ideale Komponente uns, uns rauspicken können, also dass diese freien Lösungen sehr modular aufgebaut sind, sehr gut miteinander harmonieren und uns eine ganze Menge Flexibilität geben, auch die Daten weiterzugeben an die Verwaltung. Und äh, damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Dann bedanke ich mich bei dem Stefan Blumenrat und gibt es Fragen? Guten Morgen. Zwei Fragen habe ich. Einmal, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Und zweitens ähm, habe ich mich auch schon öfter mal mit Open-Source-Software beschäftigt ähm, im Hinblick auf äh, Einzugsgebietmodellierung und bin ganz äh, überrascht, dass du das in einer halben Stunde irgendwie gemanagt hast. Also ich habe auch schon viel im Netz Zeit verbracht, zu gucken, wie kann ich das gut lösen? Es gibt ja da auch echt viele verschiedene Ansätze. Ähm, und vielleicht... Äh, können wir uns ja auch nachher nochmal privat unterhalten, aber sollte es da irgendwie einen spezifizierten ähm, Workflow geben, den du da einsetzt, wäre es super. Äh, solltest du den noch nicht im Netz geben, wenn du den vielleicht mal irgendwo publizierst, da wären, glaube ich, auch ganz viele andere Menschen äh, sehr dankbar. Danke. Okay. Ja, also wie lange haben wir daran gearbeitet das Nina ist sehr, sehr projektorientiert und ähm, alles. Alle unsere Arbeit ist sozusagen eingeteilt in Projekte. Da sind, ist halt sozusagen so eine Infrastrukturentwicklung mehr oder weniger ein Prozess, der auch zwischen Projekten läuft. Ähm, der Aufbau der Datenbank und die Strukturierung für den Darwin Core hat relativ lang gedauert. Das hat ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert. Ähm, ist aber auch was, was wir im Augenblick noch nicht offen haben. Also, weil das Projekt dann noch nicht abgeschlossen ist, aber was wir auf jeden Fall auch ähm, offen zur Verfügung stellen wollen. Ähm, genau wie den Workflow für die Berechnung der Wassereinzugsgebiete, das, ähm, das äh, ist auch äh, geplant, das frei verfügbar zu machen und ich kann dir das auch gleich gerne im Nachgang noch, noch zur Verfügung stellen, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, die Herausforderung ist halt bei so einem projektorientierten Aufbau eben solche langfristigen ähm, Infrastrukturentwicklungen da irgendwie unterzubringen und das ähm, dauert dann auch ein bisschen länger, geht auch über Projekte hinweg und ist auch wichtig, dass ähm, wenn man erstmal anfängt so, ein, so eine Datenbanklösung aufzubauen, dass das dann halt auch weiter gewartet und gepflegt wird ähm, und das ist ja nicht immer ganz einfach.